Wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann wird unser Leben lustig. Amen. <lacht> Wie ich das erste Mal diese Schriftstelle gelesen habe, habt eine Lust am Herrn, denken wir, das ist eine lausige Übersetzung. Wie kann man bei Gott Lust haben? Das ist ja in der Welt. ja. Aber pass auf, das ist die beste Lust, die man haben kann. Amen. Leider muss Gott uns oft durch viele Enttäuschungen führen, weil wir Täuschungen nachlaufen bis wir erkennen, wo eigentlich der tiefste Sinn des Lebens ist. Amen. Wisst ihr, jeder von uns hat schon im Mutterleib eine Berufung bekommen. Schon im Mutterleib. Und äh, diese Berufung zu finden, ist eigentlich das Ziel unseres Lebens. Und wenn wir durchbrechen in diese Berufung, die Gott uns gegeben hat, dann bist du in der vollsten Fülle deines Lebens hier auf Erden. Amen. Und das zu finden ist wichtig. Zum Beispiel in meinem Leben, meine Mutter hatte eine ganz tragische Kindheit. Sie hat ihre eigene Mutter durch einen ganz schlimmen Unfall mit sieben Jahren verloren und wurde mit sieben Jahren zu Erwachsenen. Sie war die älteste von drei Geschwistern und wurde sofort Mutter von diesen drei Geschwistern. Bis zu ihrem Tod haben diese drei meine Mama Mutter genannt, obwohl sie ihre Geschwister waren. Mich hat meine Mutter sehr liebevoll aufgezogen bis zum siebten Lebensjahr. Mit dem siebten Lebensjahr hat sie mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und ich wurde zur Erwachsenen. Wenn meine Geschwister nicht brav waren, habe ich die Ohren fallen ich, Mein Leben ist auseinandergefallen. Das gibt es ja nicht. Wieso bin ich jetzt schuld für diese Fratzen dahinter hinter mir. <lacht> ah, ich sag's euch, aber dann habe ich mich geändert. Die habe ich trainiert, dass ich keine Ohrfeigen mehr kriege. <lacht> ich wurde zur Mutter mit sieben Jahren. Und wisst ihr was? Wenn ich es ich wurde dann später Lehrerin, die haben sich alle gefürchtet, ob ich aber ihre Lehrerin werde. <lacht> weil ich sehr streng war. Ja, ich wollte mich selber schützen, ja, weil da keine Ohrfeigen für die anderen. Die werden wir erziehen, dass sie keine mehr verdienen ja, oder mir keine geben. Wenn ich ein armes Kind gesehen habe auf der Straße, wollte ich alle mitnehmen, immer. Das war die Berufung. Amen. Und mein Traum war zehn Kinder. Und mit 18, 19 habe ich das erste Mal die Schriftstelle bekommen. Frohlocke, du Unfruchtbare, denn du wirst mehr. Was habe ich gesagt? Mehr Kinder? Nichts will ich mehr Kinder. Ich will eigene. <lacht> Zehn eigene. Wer gibt mir denn so eine blöde Schriftstelle? Habe ich mal nachgeschaut, ob die überhaupt stimmt. <lacht> Bis 30 habe ich die fünfmal bekommen. Dann habe ich gedacht, die sprechen sich gegenseitig ab. Ich will eigene. Das war meine Berufung, Mutter zu sein. Aber wisst ihr, Gott hat noch höhere Wege als unsere Wege. Amen. ich habe nie ein Kind geboren. Und heute weiß ich, ich bin hundertprozentig in meiner Berufung als Mutter. Mich nennen in Uganda, wenn du sagst Mama Maria, kennt mich fast jeder. Der Präsident nennt mich Mama Maria. Letzte Woche hat er... Der Prophet Capri prophezeit, dass ich eine Mutter für Israel bin. Er möchte, dass ich mit den Politikern in Israel spreche. Langsam, bitte langsam, langsam. Und hier hat mir jemand gesagt, ich bin eine Mutter für Europa. Halleluja. Ich nehme es im Glauben an, ihr Lieben. Was Gott daraus macht, weiß ich nicht. Aber... Die Mama Maria, die wurde jetzt vor einigen Monaten bei, ich habe in einer Universität, haben sie mich gebeten zu sprechen, wie die Jungs in die, und die Mädchen in ihre Berufung kommen können. Ich, wo ich nie auf der Universität war, spreche auf der Universität. <lacht> Gott hat Humor. <lacht> und dann haben sie mir ein holzgeschnitztes Afrika gegeben, ganz Afrika, und haben mich zur Mama Afrika ernannt. Das ist meine Berufung. Aber ich wollte sie selber produzieren. Ihr Lieben, jede Berufung muss zuerst aufs Kreuz, bevor sie fruchtbar wird. Amen. Denn Gott will deine Berufung umsetzen. Und bevor wir unsere Identität in etwas suchen, das wichtiger ist als unsere erste Liebe für Gott, ist es ein Götze. Amen. Schaut euch einmal die an, die Leute. Also wenn ihr mal denkt, der David, der hatte eine Berufung, eine hohe Berufung. Aber was hat er durchgemacht, bevor er durchgebrochen ist in seine Berufung? Welche Prüfungen? Und ich sage es euch, je höher die Berufung, umso mehr Prüfungen. Ich lasse mich aber auch nicht von einem Verkäufer mein Hirn operieren, okay? Ein Hirnchirurg muss mehr Prüfungen machen als ein Verkäufer. Amen. Und Gott hat hohe Berufungen für alle von euch. Und dann kommen Prüfungen. Aber die Prüfungen sind nicht da, um dir weh zu tun, sondern um dir zu zeigen, wo du stehst. Wir sind alle in der Universität des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Da gibt es nur Einzelunterricht. Man kann nie durchfallen, nur wiederholen. Und die meisten wiederholen zu oft. Amen. Ich habe mal zum Herrn und Herr, warum muss ich immer das gleiche durchgehen? Und er hat gesagt, weil du nie lernst. Sag ich, wie bitte? Lass mich sofort lernen. Ich will nicht die gleiche Sache zehnmal durchmachen, bis ich es kapiere. Ja, in der Schule auch. Wenn man es nicht kapiert, muss man sitzen bleiben. Noch einmal den Kreis ziehen. Ja, Ihr Lieben, stellt euch Gott zur Verfügung. sagt: Herr, erzieh mich aber nur einmal durch jede Situation. Und lasst mich lernen von dir. Amen. Und wisst ihr, letztendlich ist das Ziel Gottes, ich habe mal gefragt, Herr, warum hast du das alles geschaffen? Dann hat er gesagt, um für meinen Sohn eine Braut zu bekommen. Ma, habe ich gesagt, ein Aufwand? <lacht> das ist das Ziel dieses Universums, dass Jesus eine Braut bekommt. Und es steht im Hebräerbrief, dass Jesus aufgrund der Hoffnung, die vor ihm lag, hat er das ganze Leid auf sich genommen. und hat gesagt, Herr, was, was war denn die Hoffnung? Und dann hat er gesagt, du. Warst gesagt, wegen mir hat er das alles auf sich genommen? Das war der Brautpreis. Wegen dir und mir. Aus Liebe hat er den, Breit, den Brautpreis auf sich genommen. Wir werden morgen Abend, Abend mal feiern. Und zwar als Verlobungsfeier mit Jesus. Amen. Und ihr lieben Männer, es tut mir leid, aber morgen habt ihr eine Identitätskrise. <lacht> ihr seid Braut morgen Abend. Und ich habe für alle Männer einen Schleier. <lacht> Wie ich habe Daniel gesagt, habe, hat er gesagt, das ist gewöhnungsbedürftig. <lacht> Halleluja. Wir sind die Brüder in der Bibel und ihr seid jetzt einmal Braut. Halleluja. <lacht> Gott ist gerecht. Amen. Und ihr werdet mit dem Schleier zum Abendmahl gehen. Als Braut Jesu Christi. Mit, als Verlobung. Amen. Und dann wisst ihr, wem ihr gehört. Amen. Ihr Lieben, Gott hat jeden von uns mit einer wunderbaren Bestimmung auf diese Welt gesetzt. Eine Berufung, die kein anderer erfüllen kann. Und äh, geh da würdest du mir da oben das Buch bringen, auf Deutsch, äh, von, von meinem Büchertisch. Komm mit deine Bestimmung. Ja, beim Büchertisch drum. Und... Äh, und ich habe jahrelang gedacht, wozu hat Gott mich auf diese Welt gestellt? Das war meine sehr früh schon habe ich diese Frage gestellt. Und habe gesagt, Herr, wozu? Was, was ist deine Idee mit meinem Leben? Und es war Gnade. Und schon sehr früh habe ich gebetet, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Herr, da auf der anderen Seite oder hat sie schon. Ja, aber kannst du es schon? Okay, komm bitte. Da habe ich gesagt: Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf Null reduzieren. Bah, das macht er gerne. Und bevor wir nicht auf Null reduziert sind, ihr Lieben, strampeln wir doch herum und suchen unsere eigene Identität. Aber wenn wir mal auf Null sind, wisst ihr, nachher sind wir am untersten. Wenn wir mal wissen, ich bin es nicht, ich habe es nicht, ich kann es nicht, was, danke, was im Reich Gottes zählt, dann kann Gott wirken. Dann sind wir nämlich gelehrig geworden. Amen. Dann hören wir auf ihn. Wisst ihr, die meisten Christen kommen zu Gott in einer belehrenden Haltung, als Berater. Gott braucht keine Berater. Der braucht Menschen, die sich zum Dienst melden. Amen. Und dann hat Gott mir gezeigt, welche wunderbaren Menschen er verwendet hat im Alten Testament, um seine, Nach also seine, wie soll ich sagen, um seine Berufung zu leben, ja? Und das habe ich die einmal entdeckt. Der Jakob war ein Manipulierer, der Petrus war ein Feigling, der David hatte eine Affäre, der Noah hat sich betrunken, der Jonah rannte weg von Gott.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 Wisst ihr, wenn Gott Perfektion suchen würde, dann hat er keinen einzigen, den er wählen kann. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Aber da, da muss man durchgehen, durch gewisse Situationen, wenn ich mir den, den Mose vorstelle. Wisst ihr, erst einmal war es schon ein Wunder, dass er, dass er gelebt hat. Eine Mutter, die geglaubt hat. Eine Hebamme. Die, die den Behörden gesagt hat, diese hebräischen Frauen sind schneller wie wir. Da können wir keine Kinder umbringen. Amen. Und dann diese weiße Mutter, das sind dann Aussetzer. Da. Und, und das war wieder die Führung des Herrn, alles. Dass diese Tochter, oder die, die Schwester, glaube ich, des Pharao war das, die das Kind gefunden hat. Ja. Und dann steht die Schwester daneben von Mose und sagt, soll ich dir eine Amme suchen? Ja. Oh, das ist gescheit. Die sagt, ja, bringt sie das Kind zu ihrer eigenen Mutter. Das Kind hat mit der Muttermilch seine Identität getrunken. Der hat gewusst, er ist Jude. Und dann, wie er entwöhnt wurde, ich glaube, die hat das Kind drei Jahre gestillt. Dass sie es nicht loslassen muss. Und dann kam er in den Königshof. hat eine Berufung, ein Führer eines ganzen Volkes zu sein. Denkt man sich, herrliche Ausbildung. Ihr Lieben wie er das erste Mal Gelegenheit hatte, Autorität auszuüben. Was hat er gemacht? Gemordet. In jedem von uns sitzt ein Mörder oder ein Selbstmörder. Wenn es nicht zum Durchbruch gekommen ist, kann du nur Danke sagen. Was Gnade. Aber wir müssen erkennen, wir haben die Natur Satans, bevor wir wiedergeboren sind. Da sind wir entweder Mörder oder Selbstmörder. Ich habe nur gesagt, ich könnte ihn auf den Mond schießen. Ja, was ist das? Ist ja auch ein Mörder. Amen schon mit den Worten, wenn man jemand nicht gepasst hat, den könnte ich auf den Mond schießen. Ja. Der Herr hat gesagt, bekenne den Mord. Und dann hat das mit der Angst, zu, also am nächsten Tag wieder hinaus, sie, da hat er einen Ägypter zuerst getötet, dann sieht er wie zwei Hebräer streiten. Und dann sagen die, wir sind sehen, ihr ja, willst du mit uns genauso machen wie gestern. Ich glaube, das hat niemand gesehen. Ihr Lieben, alle Dunkelheit kommt ans Licht. Nichts können wir vor Gott verstecken. Und dann Jetzt, jetzt kommt das mit der Angst zu tun, denn jetzt hätte ihn Pharao getötet, wenn er hört, der tötet seine Landsleute und dann ist er geflohen. Wohin? In die Wüste. Und ihr Lieben, in der Wüste, da hat man keine Ablenkung mehr. Das ist heiß, trocken und jeder von uns, der wirklich geistliche Erlebnisse hat, kommt in die Wüste. Denn in der Wüste will Gott mit uns sehr freundlich sprechen. Amen. Wisst ihr, manchmal habe ich schon gesagt, ich bin jetzt wieder in diese Wüste geraten. Und ich habe, gesagt, habe ich was versäumt? Habe ich ein, ein, ein Warnzeichen? Na, na. Habe ich gesagt, ich habe dich geführt. Ich habe dich gelockt in die Wüste. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Ich möchte mit dir freundlich sprechen. Aber ich gesagt, bitte schnell, ich will schnell raus. Halleluja. Naja, man kann mit Gott konkret sprechen. Ja, ja ihr Lieben, für Geduld bete ich schon lange <lacht> Weil dann gibt er mir Gelegenheiten, wo ich es lernen kann. Ah, ah, ah ich habe gelernt. <lacht> Auch bei jeder Veränderung sage ich, Herr, bitte in der kürzestmöglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand und Schmerz. <lacht> ihr müsst lernen, mit Weisheit zu beten. Amen. Amen. Oh. So, dann war er in der Wüste. Wie viele Jahre? 40. Glaubt ihr, dass der nach 40 Jahren noch ausgeschaut hat, wie ein Königssohn? Geredet hat, wie ein Königssohn? Gedacht hat wie ein Königssohn. Gehandelt hat wie nichts. Jetzt war er was? Ein Hirte. Hirte. 40 Jahre Wüste. Er hat, glaube ich, eine lange Leitung gehabt. Ja, dass er so viele Jahre gebraucht hat. Und dann war er da mit dem Stecken. ja. Und dann sagt der Herr, was, was ist der Stab in deiner Hand? Er sagt, das ist mein Hirtenstab. Hau den hin. Und ich kann mir vorstellen, ich hätte gesagt, also Herr, Jetzt habe ich alles loslassen. Aber der blöde Stecken kann dir nichts mehr bedeuten. Ja. Mose war gehorsam. Er warf ihn hin. Oh! Zu seinem Entsetzen wurde es was? Eine Schlange, aber eine giftige, sage ich euch. Und jetzt kommt die Letz der letzte Test, den jeder Mann durchmachen muss. Bevor er von Gott richtig verwendet werden kann. Sagt der Vater im Himmel, Pack die Schlange beim Schwanz. Hirte. Wüste, Schlange, Schwanz beißen. Das wäre die Logik gewesen, dieses Hirten. Wird er jetzt seiner Logik folgen oder gehorsam sein, den Schritt Gottes zu tun? Er war Gott sei Dank so weit, dass er die Logik hat, pff, ja, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Er hat die Schlange beim Schwanz gepackt und ihr Lieben, was ist passiert? War wieder ein Stock, der hat gleich ausgeschaut wie vorher, war aber nicht mehr der gleiche Stock. In diesem Stock war jetzt die Kraft Gottes. Vorher war nur die Kraft von Mose drinnen. Konnte damit die Schafe dann ein bisschen treiben, Schlangen suchen, ja. Aber jetzt war die Kraft Gottes drinnen. Er war dann im Königshof und da waren alle Zauberer, die haben ihre Zauberstäbe hingeworfen. Was wurden sie? Was hat der Mose gemacht? Er hat seine hingeworfen und die hat alle anderen Schlangen gefressen. Amen. Er hat das rote Meer geteilt damit. Ihr Lieben, alles, was du loslässt und auf den Altar Gottes legst und durch das Kreuz gehen lässt, also nicht mehr deine Identität darin findest. Amen. Denn das war nämlich das, die Wurzel. Der Herr hat gesagt, du bist weder Königssohn in deiner Kraft, noch Hirte, das waren beides falsche Identitäten. Die andere war hoch, die andere war nieder. Aber er musste die Identität in Gott finden und dann kam der Burning Bush. Dann hat er den Busch gesehen, der gebrannt hat und nicht verbrannt ist. Wisst ihr, Wir haben so viele Burnouts in unseren Ländern. Hier, in Afrika weniger. Die Afrikaner haben mir gesagt, Mama du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. <lacht> Der Afrikaner denkt etwas anders. Der ist entspannt, das sage ich euch. Die können herumsitzen und glauben, sie sind aktiv. Aber auf jeden Fall, jede Identität, die du suchst in einem deiner Talente oder in einem deiner Gaben oder in deiner Herkunft oder in deinen guten Leistungen, wisst ihr, ich war bemüht, von Kind auf ein braver Mensch zu werden. Das ist mir gelungen alle zu täuschen. Die haben mich als braver Mensch bezeichnet. Und dann kam ein Zusammenbruch. Und dann habe ich geschrien, Herr, ich streng mich doch so an. Und dann hat er gesagt, ja, bist du bist sehr anstrengend. <lacht> Halleluja, mein ganzes Leben war tun, tun, tun, tun, tun, nicht tun, nicht tun, nicht tun, nicht tun. Anstrengend bist du und geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn? Und dann hat er gesagt, ich will nicht deine guten Werke. Was? habe ich gesagt. Mein ganzes Leben habe ich mir angestrengt, nur gute Werke zu tun. Die will er nicht, die will dich. Nie geglaubt, dass er mich will. Ich habe geglaubt, er will meine guten Werke. Er will dich. Er will eine heiße Liebesbeziehung mit dir. Halleluja, ein paar Glauben's. Er will eine heiße Liebesbeziehung mit dir. Amen. Amen. Das ist das Ziel unseres Lebens, ihr Lieben nicht schaffen, schaffen, schaffen. Aber wenn du dann in dieser heißen Liebesbeziehung mit Gott bist, dann wird er durch dich tun viel mehr, als du je hättest leisten können. Amen. Dann kommt erst die Frucht. Vorher war unser Leben fürchterlich und dann wird es fruchtbar. Amen. Das Er muss sich verschieben von Frucht. Von Frucht auf Frucht. Und da möchte ich euch jetzt was vorlesen. Ich lerne sehr gerne von oder lerne auch sehr viel von anderen Menschen, und da hat mir der Hudson Taylor sehr geholfen, der schreibt, das wollte ich neulich vorlesen, das ist ein Traktat von ihm, wie soll ein Christ Frucht bringen, dadurch, dass er sich bemüht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird,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 Ihr Schutz gegen jede Versuchung und Sorge ist immer neue kindliche Übergabe ihres ganzen Seins an ihn. Das ist das ausgetauschte Leben, das bleibende, fruchtbringende Leben. Das Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen muss, sollte. Daher lesen wir in Galater 2,20, da kann im Leben eines das, das, diese Schriftstelle kann in einem Leben eines Christen herrliche Wirklichkeit sein. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich geopfert hat. Amen. Gott braucht nur Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Jeden Morgen sage ich, Herr, was ist das Abenteuer für uns zwei heute? Ich brauche mir nichts einfallen lassen. Ich mache zwar Pläne jeden Abend, aber der Zettel der gehört auch dem Herrn. Da kann er hinzufügen und wegschreichen, was er will. Amen. Und manchmal bin ich überrascht, sage ich, war das eine Woche oder war das jetzt ein Tag? So viel geschieht. Und da geschehen Dinge, ihr Lieben, kriege ich jetzt. einen Anruf von, von, von der First Family, die, die, die Frau vom Präsidenten möchte mich sehen. Denke mal, mir, was habe ich falsch gemacht? Sie war bei der Einweihung unseres Werkes, Sie wusste, die Sachertote, die liebt sie. Ich habe gleich einmal eine große Sachertote machen lassen. Ja. Für den Termin, wo sie mich sehen will. Was will denn die von mir? Ja, bin ich hingefahren, voller Fragezeichen. Und dann sage ich zu ihr, Mama Janet nennen wir sie, wieso hast du mich rufen lassen? Sagt sie, ja, weißt Maria, ich, sie ist jetzt in der Regierung, sie ist auch eine Ministerin. Und mein Mann gibt mir immer die lausigsten Gebiete, die keiner will, die kriege ich, so Verwaltung. Und jetzt habe ich wieder eins gekriegt, wo keine einzige Mittelschule für Mädchen dort ist. Und dann habe ich gebetet, wer mir helft, helfen kann, hier eine Mittelschule zu bauen und dein Name kam immer in mein Herz. Ha, habe ich gesagt, das ist wunderbar. Du kriegst die Mittelschule, aber wo ich bin, die die baut, weiß ich nicht. Da muss Gott zu mir auch sprechen, denn ich habe keinerlei Geld auf der Seite. Wir haben, sind ganz knapp bei Finanzen, aber er zahlt immer nur was er anschafft. Ich muss zuerst wissen, ob er das anschafft. Da musst du mir Zeit geben. Sagt sie, ja dann beten man doch darüber. Haben Wir eine Mittelschule für 400 Mädchen, was jetzt für mich gering ausschaut. Ja wir bauen jetzt eine für 3600. Halleluja. Ich, ich fürchte mich schon, Sie einzuladen zur Einweihung, weil ich, das war ja stümperhaft, was ich für Sie gebaut habe, verglichen zu dem, was wir jetzt bauen. Riesige Gebäude, alles Internat, 3600 Schüler mit 400 Lehrpersonen. Also es ist, ich, ich kann nur noch staunen. Ich bin genauso überrascht wie jeder andere. Gut. Wir fahren, ja, wir, ich war die letzte an dem Abend, das war 9 Uhr abends schon, sagt sie, wo ist dein Auto? Ich habe einen ganz verbeulten Raffier gefahren, habe ich gesagt, da hinten der Kleine. Sagt sie, und wer ist dein Chauffeur? Dann habe ich gesagt, du schaust ihn an. <lacht> Maria hat sie gesagt, ich will dich nie mehr ohne Chauffeur sehen, das ist ja viel zu gefährlich auf unseren Straßen. Dann habe ich gesagt, ja, was? Für, mit dem Geld von einem Chauffeur kann ich wieder ein Kind in die Schule schicken. Nein, hat sie gesagt, das musst du dir jetzt leisten. Also wenn ich sie besuche, habe ich immer einen Chauffeur. <lacht> Halleluja. Dann fahre ich, und das, die, der, der, das große, der Palast ähnlich, so wie ein Weithaus, fahre ich von Entebbe, das ist der internationale Flughafen. Und dann fahre ich am Abend, 9 Uhr, kommen alle Flüge, Flüge an, ein Verkehr ohne Ende. Und ich hänge mich gern zwischen zwei LKWs, der eine saugt mich, der andere schiebt mich. Ja. <lacht> Brauche ich am wenigsten Benzin. Okay. Außerdem, außerdem findet mich dann die Polizei nie. Aber der Polizei habe ich auch schon etwas gefunden. Jedes Mal, wenn mich die Polizei stoppt, Fenster runter, sage ich, Herr Officer, ich weiß genau, warum Sie mich stoppen. Ja, warum? Weil Sie hören wollen, dass Gott Sie liebt. <lacht> <lacht> hab habe noch nie bezahlt. Halleluja. Aber, aber einmal bin ich durch den Mabira Forest gefahren, das ist ein Urwald. Vor mir ein Lkw mit Anhänger, 50 Kilometer stark gefahren, ich habe es eilig gehabt und ich schaue nach vorne, doppelter gelber Streifen, das haben sie alles von uns gelernt, den hat es nicht gegeben, bevor ich runtergekommen bin, ja? aber jetzt haben sie diese Maschinen und die gelben Streifen und ich schaue nach vorne, weit und breit kein Auto und ich zische nach vorne, 200 Meter daneben, die Polizei, stoppen Sie mich. Das sag ich, sage ich, Herr Officer, heute habe ich, haben Sie zwei Gründe, warum Sie mich gestoppt haben. Ja, und die wären, erstens einmal möchte ich Ihnen sagen, Sie wollen hören, dass Gott Sie liebt. Okay, was ist der nächste Grund? Ich sage, ich habe eine Verkehrssünde begonnen. Ich weiß, ich darf hier nicht überholen, aber ich habe geschaut. Es war nichts, kein Gegenverkehr, nichts. Und wahrscheinlich hätten Sie in meiner Situation das Gleiche gemacht. Aber bitte, das zählt jetzt nicht. Ich habe eine Sünde begonnen. Bitte, bitte, haben Sie Barmherzigkeit mit mir. Führerschein her, Mama, heute zahlst du. <lacht> Habe ich ihm den Führerschein gegeben, sagt er, M -M Maria, Brea, haben Sie Bücher geschrieben? Sage ich, ja. Sagt ich, ich habe sie alle gelesen, hau ab. <lacht> <lacht> und, dann, und dann hat er mir noch nachgeschrieben, hast du neue geschrieben? Sage ich, ja, bringen wir das nächste. <lacht> und der war extrem überrascht, dass ich gekommen bin zur Polizeistation, eine Woche drauf und habe ihm die neuen Bücher gebracht. Amen. So, ihr Lieben, aber ich kann, jetzt bin ich wieder bei der First Lady. Ich steige ins Auto, hänge mich zwischen zwei LKWs und fahre da, meditiere. Herr, ist es dein Plan, dass ich der First Lady eine Mittelschule baue? Wie kommt denn der auf die Idee? Hast du ihr die Idee gegeben? Oder bildet sich das nur ein? Habe ich gesagt, bitte sprich. Und ich fahre da und denke nach: kommt von hinten ein LKW, vorne Gegenverkehr, und der schiebt sich zwischen die zwei LKWs, wo ich drinnen bin. Ich bin fast im Straßenkram gelandet, den Kerl, da verliere ich meine Geistlichkeit, okay? Den habe ich, all, <lacht> hab ich, all, den, den hab ich alles genannt, was mir ist, habe da gleich Buße getan, okay? Weil ich gesehen habe, was da hinten draufgestammt ist auf dem LKW, in solchen Buchstaben, God's Will. <lacht> Gottes Wille, habt ihr schon einmal an dem LKW gesehen, wo hinten draufgestammt ist, <lacht> Gottes Wille? Ich habe gebrüllt vor Lachen, habe dem so, <lacht> habe dem sofort vergeben, weil ich gesagt habe, der hat einen höheren Auftrag gehabt. <lacht> der stand unter der Führung des Heiligen Geistes. Aber ich ich sage, Herr, so laut hast du noch nie zu mir gesprochen und so klar. <lacht> nächsten Tag habe ich angerufen die Sekretärin sage ich, hat sie gesagt, das erste Mal, hat Gott gesprochen? Sage ich, ja, du sehr klar. Sagt sie. Sagt sie, Mama Jenny, du ich habe mir noch gebetet, dass er heute noch zu dir spricht. Dann haben gesagt, er hat euer Gebet beantwortet. <lacht> so, dann hat mich die First Lady einmal zuerst mit ihrem Hubschrauber dorthin geflogen. Ja. Sie ist nämlich 500 Kilometer weg, wo ich diese Mittelschule bauen sollte. Das war so ein alter Kübel, sage ich euch, dass ich gebetet habe, wie noch nie in meinem Leben, habe ich zu ihr gesagt, also keiner kann dich bezichtigen, dass du das beste Flugmaterial hast. Ich gesagt. So Angst habe ich noch nie gehabt, alles was ich angegriffen habe, war los. <lacht> Sagt sie, das ist heute nur ein Aushilfshubschrauber, meiner ist bei der Reparatur. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank. <lacht> hat sie mich dorthin geführt, dann hat sie mir das Gelände gezeigt. Ich habe natürlich auch schon einen kleinen Bau, einen mitgenommen. Und dann habe ich einen Brief ausgeschickt an alle unsere Kontakte. Und in drei Monaten hatte ich das Geld und die Schule war gebaut. Und, natürlich, und dann war die Einweihung, dann hat sie mich wieder hingeflogen, aber diesmal mit ihrem eigenen Fubschrauber, der war viel besser. Und dann hat sie gesagt, diese Schule ist der Wille Gottes. Der Gott hat zur Mama Maria gesprochen. Das ist der Wille Gottes. Ihr seid in der Schule des Willens Gottes. Und ihr Lieben, die hat gepredigt. Aber wisst ihr, wo erlebt man das in einem anderen Land? Die Menschen in Uganda glauben. Die haben einen heißen Draht zur geistlichen Welt. Natürlich auch zur schwarzen, ja zur dunklen. Da gibt es Zauberer, dass du glaubst. Du bist im Mittelalter. Aber hast keine Angst haben davor. vor Jesus. Jesus ist größer. Amen. Der Herr hat mir einen, einen Berg zu kaufen gegeben und ich, war, ich bin sehr naiv. Also ich tue alles, was Gott sagt, hinterfrage nichts, wenn ich Frieden und Freude habe. Und da hat er mir gesagt, ich soll den Berg kaufen. Und dann habe ich dann gekauft und wie ich das erste Mal draufgekommen, mir ist jedes Haar zu Berge gestanden, aber nicht vom Heiligen Geist. Mir Da ist was nicht in Ordnung. Aber bitte, ich war unter dem Schutz Gottes, habe den Berg gekauft, wie er gekauft war, bin ich drauf gekommen. Dass das der Berg war in Afrika, wo sie dem Teufel schwarze Bullen dauernd geopfert haben. Das war der Anbetungsberg mit Blick auf die Nilquelle. Und der Nil ist ein sehr wichtiger Fluss in der Bibel. Ja? Das wird genannt. Aber ich habe keine Ahnung gehabt von dem. Ich habe den Berg gekauft. Und dann war es ein langer Prozess. Ich habe gewusst, es wird ein Gebetsberg. Da hat nichts drauf gewachsen. Ein paar Kakteen, ein paar Büsche und kaufen Schlangen, aber sonst war nichts dort. Steine ohne Ende. Die ganze Insel, diese halbe Insel, hat gesagt, die Europäerin muss ihren Verstand verloren haben. Dass sie sowas zusammenkauft. Es wächst nichts dort, es regnet nie dort. Verflucht ist der Berg, da sind Leute hinaufgegangen und tot umgefallen. Das habe ich alles erst im Nachhinein erfahren. Dann träume ich zwei Jahre später, ich habe nur gebetet, Herr, haben wir das gekauft, wir haben so viel Und weil, weil, weil er so verflucht war, habe ich den Hektar um 1000 Euro bekommen. <lacht> weil das niemand kaufen wollte. Heute kostet der Hektar 16.000 Euro. Aber ich habe noch die günstige Zeit erwischt. Und dann zwei Jahre immer nur gebetet. Hey, was machst du mit dem Bär? Was machst du? Kein, Wenn er nicht spricht, tue ich nichts. Okay? Da lasse ich mir nichts einfallen. Das muss er mir alles geben. Und ihr Lieben, nach zwei Jahren träume ich, dass der ganze Berg einen schönen Wald hat. Wo es nie regnet, ja. Und dann habe ich äh, habe das meinem Mitarbeiter gesagt, der verantwortlich für alle Landschaftsgärten. Ich sage, du, ich hab's Gleiche geträumt. Pflanzbaren Aber bevor wir das tun konnten, haben wir müssen äh, über 100 Termitenhügel abtragen und das Ganze umzäunen. Und dann haben wir es umzäunt und wie wir oben hinkommen, und der Nachbar war ein praktizierender Hexer. Kommt er mit seinen zwei Söhnen und sagt, das Land gehört uns. Dann habe ich gesagt, und ich habe schon gehört, dass er das machen will. Und hab schon einen, ich habe schon jemanden gehabt, der das geschätzt hat, wie viel es sein könnte, wie viel er verlangt. Wisst ihr, wir haben ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du dich irgendwo niederlässt, und dort der Zeit bist, muss ein Käufer den ursprünglichen Besitzer und der, der sich darauf eingenistet hat, den gleichen Preis bezahlen. Und da will natürlich jeder ein Geld haben. Ja. Die wollten ein Geld haben von mir. Gut, dann habe ich gesagt: äh, Das ist unser Land, ich habe die Papiere. Das ist unser Land, Maria. Wir treffen uns beim Rechtsanwalt. Ich habe Okay. Rufe ich den Rechtsanwalt an, der war Muslim, aber ein sehr lieber Mann. Sag Maria, mit solchen Leuten will nichts zu tun haben. Sag ich sage, du wirst staunen. Jesus ist stärker wie der Teufel. Drei Wochen später ruft mich der Rechtsanwalt an und sagt, Maria, jetzt haben wir einen Termin. Und dann bin ich mit drei meiner, zwei meiner Mitarbeiter gekommen, weil die äh, haben kaum Englisch gesprochen, der Nachbar. Und dann äh, habe ich gesagt, Wieso wollt ihr das Land? Er war mit zwei Söhnen da und dann sagt der eine, ja davon ernähren wir uns. Sag ich, du hoch einmal. Wenn du eine essbare Frucht da drauf findest, kannst du es haben. Da könnt ihr euch nicht ernähren, das ist eine Lüge. Sagt der zweite, ja mein Vater hat da was vergraben, bevor ich geboren wurde. habe ich gleich die Lunte gerochen, aber sehr blöd gespielt. Okay, habe gesagt, ja da kann er es nicht wieder ausgraben. Nein, nein, so leicht geht es nicht. Da sage ich, ja wieso nicht? Was braucht man denn da dazu? Ja, da braucht man einen Stier, ein Schaf und einen Hahn. sage ich, Hexerei, ha? für Hexerei kriegt es von mir keinen Spatzen. Auf dem Hügel wird Gott angebetet. Dann sagt der Vater, und das ist doch schrecklich für mich. Ei, ei, ei, der Rest war ich schon hinterm Schreibtisch verschwunden. <lacht> der ist schon am Boden gesessen. Der hat sich so gefürchtet. Aber ich sage es euch, da war eine Gegenwart von, von, von Übel. Und dann habe ich gesagt, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist das nicht schrecklich für dich. Dann hat er gelacht wie ein Dämon aus der Hölle. Dann habe ich gesagt, wie viel wollt ihr für das Land? Ja. Ich habe gewusst, wie viel der gute Schätzer gesagt hat. Die wollten zehnmal so viel haben. Und dann habe ich gesagt, ihr Lieben, wir, wir, wir haben nicht unser eigenes Geld, das ist das Geld Gottes. Das ist unmöglich. Wenn ihr mit dem Betrag, den ich euch sage, war 1000 Euro, zufrieden seid, dann ruft mich an, bitte. habe ich mich verabschiedet von allen und durch den Rechtsanwalt hinten Schreibtisch <lacht> und bin nach Hause. Drei Wochen später waren sie dann auf dem Preis und wir haben es gekauft. Dann haben wir das Ganze eingezäunt also fertig eingezäunt und dann haben wir, habe ich eine, eine dreimonatige Bibelschule gehabt für Europäer, für ja, wie sagt man doch, Leute in fortgeschrittener Jugend. Und, <lacht> <lacht> und dann habe ich denen gesagt, ihr Lieben, wollt ihr mit mir einen Berg zurückerobern für Jesus? Ja, ja. Haben sie die besten Schuhe angezogen. Es war ein sehr unwegsames Gebiet. Da sind wir dorthin, habe ich Mal eine Flasche Öl in die Hand gedrückt und dann Beutel Salz. Und dann sind wir den ganzen Hügel gegangen und haben jeden Pfosten mit Öl, dass die Salbung Gottes da ist und mit Salz, dass die Menschen, die das Salz der Erde sind, auf diesem Berg sein werden. Und dann haben wir drum, auf dem Hügel, wo ich gewusst habe, wo die dann ihre Opferstelle gehabt haben, haben wir alle Flüche gebrochen in Jesu Namen, alles, was uns der Heilige Geist gezeigt hat und den ganzen Hügel wieder Gott geschenkt. Dann haben wir abendmal gefeiert, Lobpreis gemacht und haben noch das rechtliche, den rechtlichen Wein ausgegossen. Ich habe gesagt, Herr, du hast schon einmal Erlösung dieser Welt gebracht. Erlöse den Hügel noch einmal. Wir nehmen ihn jetzt wieder zurück für dich. Und dann sage ich, total unvorbereitet und heute Nacht wird er schütteln, wie sich die Menschen auf dieser Insel noch nie erinnern konnten. Alle Mitarbeiter, die dort waren, haben suffisant gelächelt. <lacht> die hat keine Ahnung, die hat keine Ahnung. In der Nacht war ein Gebieter, das wir geglaubt haben, die Welt geht unter. Das war ein Kampf in den Lüften, das war Welt. Und seither ist mein Ruf auf der ganzen Halbinsel, Passt's auf. Der Gott von der Mama Maria stärker wird unsere. Amen. Und so sollen die Menschen von euch sprechen. Amen, dass dein Gott stärker ist als alles andere. Amen. Und das wird die Menschen anziehen. Amen. Nämlich deine Autorität in Jesus Christus. Und, und da bin ich, ich bin begeistert, wisst ihr. Jetzt, und dann war ich in Israel. Ja, das ist jetzt ein Gebetsberg geworden. Ja, dann können wir ja noch was erzählen. Kommt jemand aus der Regierung zu uns und sagt, äh, also war Es war folgendermaßen der Erzbischof von der anglikanischen Kirche, dem habe ich ein Haus gebaut bei uns. Und, äh, und der wohnt dort mit seiner Frau, wenn, wenn er gerade in der äh, Kampala-Gegend ist. Und zu dem bin ich gegangen und habe gesagt, du mal, hast du eine Idee, was wir mit dem Berg machen? Ich weiß, es wäre ein Gebetsberg, aber ich wollte eine Bibelschule machen. Ich habe mit, mit Amerika und, und mit Deutschland, also mit Lüdenscheid und mit äh, Bessel, und die haben alle ja begeistert gesagt, aber kann er das gemacht. Dann habe ich gesagt, hast du eine Idee? Sagt er, ja. Ich warte schon lange, bis du kommst. Was ist die Marktlücke im Reich Gottes? Da habe ich nie nachgedacht, was eine Marktlücke. Das wäre was für dich als, als Steuerberater. Ich habe keine Ahnung, was die Marktlücke im Reich Gottes ist. Na, das gibt keine Plätze für Leiter. Wo gehen die höchsten Leiter der Regierung, der Kirche, der Wirtschaft hin? Ohne, dass sie nur ausgesaugt werden oder wo ihnen gedient wird. Er sagt weihen wir diesen Berg. Als Gebetsberg für die Höchsten aus der Regierung, aus der Wirtschaft und aus der Kirche. Damit wir aus den afrikanischen Nationen jünger machen. Denn nur wenn wir diese Schichten durchdringen, können wir Einfluss nehmen auf das Land. Jetzt warten wir, was der Herr tut. Wann keine drei Wochen später kommt ein Mann aus der Regierung, ein Gläubiger, hoher, und einer von der Höchsten Universität und sagt zum Erzbischof, ich brauche unbedingt einen Termin, Gott hat gesprochen zu uns, ich muss mit dir reden. Der, der Erzbischof ruft mich sofort, und sagt, hey Maria, ich glaube Gott spricht, komm, komm, musst muss dabei sein, wenn die kommen. Dann haben die gesagt, Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen den Höchsten aus der Regierung dienen, aus der Wirtschaft und aus der Kirche, damit wir Jünger Jesu aus, aus unseren Nationen... Wir, der Bischof hat mir nur zugezwinkert, „Die soll still sein, ja. Ich bin schon fast explodiert. Dann haben sie gesagt, wir wissen nur nicht wo, Also macht sich keine Sorgen ums wo, ich rede jetzt weiter, was ist da? ja? Dann haben wir sie ins Auto gesetzt, haben sie zwei Stunden hingeführt, die waren sprachlos, alles schon vorbereitet. Amen. Jetzt ist dieser Berg... Also wir haben ihn für Leiter international zur Verfügung gestellt. Es waren vor einigen Monaten waren 70 Generäle aus Uganda, aus Kenia, aus Tansania, aus äh, Südsudan und Ruanda bei uns. 70 die Höchsten, denn alles Gläubige. Und die haben sieben Tage gefastet und gebetet. Wenn die gebetet haben, ist der, hat der Berg gezittert. Wie ich jetzt in Israel war, kommt ein Prophet auf mich zu und sagt, Maria, dass ihr diesen Berg dem Teufel abgenommen habt, habt ihr den Schlüssel Satans für ganz Afrika abgenommen. Das war sein Hochsitz in Afrika. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, glaubt ihr, dass ich da eine Ahnung gehabt habe, was da los ist? Null. Da musst du nur jeden Tag tun, was er sagt. Die Ergebnisse rückblicken, die hauen dich um, die hast du nie gewagt. Wenn du gewusst hättest, was für ein Wespen ist, du sprichst. Ha, ich habe ja jetzt einen Ruf, was ich für eine Prophetin bin, weil ich den Berg... Aufhört. Aber da habe ich nichts gewusst davon. Halleluja, kannst du immer nur alle Ehre Gott geben. Amen. Und auf dem Berg, und wisst ihr, das Eigenartige ist, der Berg hat immer geheißen Mount Galilea. Keiner weiß, ich habe überall gefragt, wie der Berg diesen Namen bekommen hat. Mount Galilee. Und was immer Gott erwählt, da hat der Teufel seine Hand dahinter. Er, er vergeudet keine Energie. Er weiß genau, wo, wer ihm gefährlich werden könnte. Und da hat er seine Hand drauf. Okay? Also, wenn du große Versuchungen hast und Gott, das ist der Feind, der dich lahmlegen will, weil der weiß, dass du ihm in sein Handwerk pfuscht. Amen? Amen. So sei dankbar für alle Prüfungen. Und wenn, er, wenn der Feind dich beißt und du blutest, dann sagst du, danke für die Erinnerung. Da ist noch Fleisch. Ja? Nur Fleisch kann bluten. Amen. Denn wo du im Geiste lebst, da schnappt er nur mehr noch Luft. Amen. Amen. Wisst ihr, Ich habe schon den Daniel gefragt, ob er weiß, warum denn die Löwen den Daniel nicht gefressen haben. Die waren hungrig. Die haben kein Fleisch mehr gerochen. Das war für sie nichts mehr Essbares. Die Nächsten, die sie reingeschmissen haben, die haben sie gefressen. Amen. So, Gott hat eine Berufung für dich, ihr Lieben. Und die geht weit über dein Vorstellungsvermögen hinaus. Denn solange du sagst, das schaffe ich, ah, ah, da kriegt wer die Ehre? Du. Gott will dich so verwenden, dass du selber vom Staunen nicht herauskommst. Amen. Und er ist in den Schwachen mächtig. Die, die wissen, ich bin es nicht, ich habe nicht, ich kann nicht. Aber, und das ist der beste Aberglaube. Christus in mir ist die Fülle. In ihm hast du alles, bist du alles, kannst du alles, aber nur in der Verbindung mit ihm. In 5, äh, Johannes 15 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, die Worte wieder, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Habe deine Lust am Herrn und er gibt dir was dein Herz begehrt. Suche zuerst eure eigene Freiheit. Suche zuerst Vergnügen Nein, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit. Und alles andere müsst ihr euch dann schwer verdienen. Also Gott sei Dank hört ihr mir zu. Alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen manchmal fast erschlagen. Und Gott wird alle deine Herzenswünsche, die von ihm geboren sind, deinem Herzen, wird er erfüllen. Die lächerlichsten, die lächerlichsten Herzenswünsche. Also ich bin gerade in, in einer Epoche meines Lebens, wo es nur ums Ernten geht. ja. Ich habe gesät, jahrzehntelang. Ja. Aber jetzt geht die Ernte an. ja. Alle Wünsche, die ich hatte, werden jetzt erfüllt. Alle. Ich wollte ja immer zehn Kinder, ja. jetzt habe ich 14.000, die mich Mama nennen und noch mehr. Ich bin nur bekannt unter dem Namen. Und ich durfte auch drei Kinder adoptieren, die meinen Namen tragen. Und die könnten, ich könnte sie nicht mehr lieben, wenn ich sie geboren hätte. Und sie lieben mich heiß. Und sie wissen, ich habe sie aus der totalen Armut geholt. Und sie sind sehr dankbar. Und ich möchte euch jetzt drei Videos zeigen von meinen Kindern. Das die lieben den Herrn von ganzem Herzen. Und sie haben eine große Berufung. Meine Tochter wird meine Nachfolgerin. Das weiß ich schon. Sie ist 15 Jahre, aber sie berät mich jetzt schon. <lacht> Sagt sie: Mama, das hast du wieder nicht mitgekriegt. Komm, lass mich dich informieren. <lacht> Mit 15 Jahren. Vor fünf Jahren, sowas ist so 10 so habe ich gesagt: Angel, hey, kannst du dir vorstellen, meine Nachfolgerin? Na, so, Mama, bitte nicht. Also das ist mir viel zu viel, ja. So habe ich sie vor ein paar Monaten gefragt, wie schaut sie jetzt aus? Sagt sie, Mama, langsam dämmert mir was. Sie will Ärztin werden. Und sie wird auch Ärztin werden. Und ich verkaufe jetzt ein Haus hier und werde schon anfangen, eine Klinik zu bauen. Damit, wenn sie fertig ist, haben sie schon eine fertige Klinik. Und der hat mir auch schon meinen zukünftigen Schwiegersohn gezeigt. <lacht> der wird auch Arzt, Halleluja. Der passt auf meine Tochter auf, ihr Haftelbeiser. Mein Gott, wenn ich, wenn ich wegfliege, sage ich, mir passt auf die Angel auf, gell. Und wenn ich zurückkomme, sagen meine Mitarbeiter, ach, die Angel hat so schwer, wenn du weg bist. Der passt auf, der muss für jede Stunde Rechenschaft ablegen. Halleluja. Das ist der Richtige für sie, Amen. Ja, ihr lieben Gott hat so große Pläne, aber wie du gesagt hast, wir suchen unsere Identitäten in allem, bevor wir total enttäuscht sind. Amen. Aber dann geht die Post ab. Amen. Wenn einmal alle Täuschungen ans Licht gekommen sind. Amen. Und wisst ihr, in der Vorbereitungszeit, weil zu deiner Berufung brauchst du einen bestimmten Charakter. Und in der Zeit der Vorbereitung deines Charakters für deine Berufung, da hat Gott zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. <lacht> <lacht> da wollen wir, dass es schnell geht. Aber wenn er dich einmal dann dort hat, wo dein Charakter mit deiner Berufung übereinstimmt, dann sagst du langsam bitte. Dann wird dir alles zu schnell. Ich sage immer Herbst, komm ich nicht immer nach, wie schnell du arbeitest. Halleluja. Amen.